Hey Leute, ich bin Martin Marumaster und ich bin Anthony Royve. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Yoshis zu Crafted World. Hi. Ja, Im letzten Part haben wir das vierte Traumhirwe bekommen und, und den Kokoro, die Kokolock erledigt. Kokodok. Ja. Koko ja. hm. ja, Sie Spiel? Ja, klage ich das. Nee. Gut, dann gehen wir jetzt hier in den Außenorbett zum Countdown, zum Abflug. Ready for take-off in 3, 2, 1, go. Oh, steigen echt in Rakete. Das sieht mir irgendwie auch aus aus dem Cover des Spiels. Ja, wo ist denn? Wo ist denn jetzt, ne? Da ist ein Joshi drin, Ja. Okay. Okay. Klar. Da den Eingang da, okay. Das sind doch bestimmte Röte. Ja yeah God. Uh. Okay. Hmm. Hmm. Hmm. Yeah. <laughs> What? What oh, ein bisschen zu viel Gewicht. Oder was? da habe ich da vorbei. I see. Das ist so schwer. Ich meine, da kommt da halt Gegen, ne? <lacht> Elektrizität. Das sollten wir nicht anfassen. Rühren? Rühren? Rühren? Rühren? Nicht cool. Boah. <lacht> <lacht> ich dachte ich, da durchkommen. Nein. <lacht> Gell, du Ich jetzt passiert, ne? <lacht> Wie ist das denn mein jung? Oh, das bin jetzt einfach durch, ey. Was Ich ich bin erschöpft. Was ist denn da los? Oua. Oua. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Allerdings nichts. Wir ich aber mal los, Ich mag das Level. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Weil du ständig getragen bist. Was? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen beunruhigt. Es wäre besser gewesen, wär, wenn du sie nicht geschluckt hättest. Dann wären sie zu Herzen geworden. Ah, was weiß. Okay. Will ein Kreis. Cool. Muss ich wieder zu machen? Hey. Lass nicht wieder zu. Er ist ein Rebell. Hm. Vogel gewesen. So einer. Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh, ich habe gedacht, da unten ist irgendwas. Ja. Ich mach mal auf. Mach mal auf die Kacke hier. So einfach. Das war ja einfach. Riesenbatterien. Hm, hm, hm. Oh Gott. Oh, nix. Stell so an. Oh, zwei gegen zwei. Gut. Ich muss ja alle Okay. wird oh, ist, ja, das ist jetzt <lacht> <lacht> Müsse Ich <lacht> <lacht> ja nichts. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, funktionieren funktioniert so War nur, was ich äh, aus Yoshi's Volley Volley gemacht habe in diesen einen Clip. <lacht> Im West <lacht> Off. Habe den natürlich drin gelassen, ne? Ja, natürlich mir leid. Der da beste im ganzen West Off finde ich. ich ja. ziemlich verletzend sind. Kann nicht so schön. Okay. Was hat <lacht> nee, das? Ja, nee, das muss rausgeschnitten werden. Da ja, muss ich. Was? Ja, was. Edoy, yani. You... Glaub, wir, da. wir gehen dahin, wo noch nie ein Joshi vorher war. Hm. also yeah. nee. das Ziel? Es geht hier noch weiter. Oh Gott. Hm. Hm. Yeah. Guck you mm. Mm. Was ist er denn hier? Ja, hallo. Hallo, spielen? Was ist im Mund? Ja, das ist ein Tinkfisch oder irgendwie so. Black. Guck aus. What? Okay, ich sehe schon. <lacht> mm. Jawohl, jawohl. Jawohl. Das Ganz schön. Ich wollte schon immer mal so frei sein und springen. Du auch. Ja. Wir sollten den Tintenfisch mitnehmen. Man ist auf dem Mond, das glaube ich nicht. Ich meine, wir sind zwar auf dem Mond jetzt, aber Ups. Wow. Nehmen wir mal mit. So, wie kommen wir da ran? Das hm. war ja auch nicht. Lass jetzt mal ein bisschen weitergehen. ich brauche mal. Ja. Das Level ist schön, ich mag es. Ja. Das hat so eine beruhigende Atmosphäre. Wie kommen wir da in die Münzen? ich weiß. Oh, macht gar keinen Schaden gut. keinen Schaden. <lacht> das ist gut. das Ziel. okay. Wir müssen zurück. kommen wir denn da rein? ich weiß es nicht. wir müssen das rausfinden. können wir einfach so abschießen? stampfer <lacht> aber immer noch eine Münze. Verdammt! Gleich oh. noch höher also so, als wir es nicht träumen können. Jetzt soll endlich und viel weiter. Ja. Ich Bis zur so Unendlichkeit und noch viel weiter. Jetzt nicht weiter. das wird zurück? <lacht> Dreck. Eine blöde Münze. Die Krise. Aber wie sind alle Ärzte? <lacht> Ja. Okay, weiter so. Oh, bring mich so unendlich. Warte, halt, Moment, Moment, Moment, Moment. Ich hab gerade, glaub, ich glaube, ich habe was gesehen. Was das hier? Ja. Da. Ah, oh, Geschenk. Ach, sehr gut. Gut, ey. Ich hab gerade nur was im Augenwinkel gesehen dann diese Schenk. Ich bin ja froh, dass, dass die keinen Schaden machen. Ja. Ist zur Unendlichkeit und noch viel weiter! <lacht> ich habe noch einen Oktopus im Ordnung. <lacht> Schmeck aus, schmeckt doch nicht. Er ist nicht mehr da. wieder ein Level ja komplett erledigt. Wir machen das echt gut, ey. Ja. Wo wir irgendwie alle Level noch mal irgendwie spielen müssen wegen wegen den Hunden. Ja. Ja, die Hunde. Denkt auch mal jemand an die Hunde. mit auf den Sternen. Schön. Oh, das wird jetzt hier voll die Welt, ey. Und sagt, ist ein Scrolling ey. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl. Bitte, das nicht so sein. Lass uns falsch liegen. Ja. Aber wir sind ja normal. Ja, warum? Warum sind wir wieder normal? Ich meine, wir sind doch immer noch mitten im Weltraum. Anscheinend nicht. Hier der well Weltall, unendliche Weiten. Ne? Ja. Von hier beginnt das Scrolling-Part. Also auf. auf den Sternen. Das ist so schön und so friedlich. Und ich darf es mit meinem besten Freund verbringen. Ja. Ist doch nicht schön? Ja. Oh, ja auch ja, finde ich kann man sich echt Inspiration irgendwie suchen, Sachen was alleine Ja klar. Irgendjemand muss das hier alles nachbauen, ja, das ganze Spiel. Ja liebe community wenn ihr das könnt macht es nach dann bekommt ihr auch vor uns einen daumen nach oben und auch vielleicht sogar ein abo minecraft hat mal jemand irgendwie ganz kanto irgendwie nachgebaut wirklich ja, ja warum nicht Juto? weil Kanto ist, ist so langweilig ich. Das bestimmt auch schon alles ja. oh. Liedert schnell. Das hat dieser Mond, ey der sah ja voll wie aus. Natur. ich. Okay, guck mal da. Da, Abraxas. Oh, oh Drehen. Haben wir sie wieder zusammengebaut. Wir kommen jetzt da drehen. Muss ich gedreht. So, habe ich gedreht. Da oben irgendwas? Hier ja, so. Ja. Oh. Versuch noch nochmal zu drehen. Ja. Nase an Nase. Und mal mhm. äh. Oh, was? Äh, Gott. Äh, da, in der Mitte. Ganz umtaste. Gutes Auge, ey. Ich hätte nicht erkannt. <lacht> <lacht> Irgendwo muss unsere Feiertur-Kinzen los sein, ne? Ja. ja. Boah, wow. das ist ein Unfassschen. Boah, wow, ich kann da gar nicht hoch. Ich habe das ist ein Geschenk als UFO. Ja, und nicht ja. noch Teil. ich bin aber ganz hier schön. Ist noch ah. ja. Äh. Ja, ich, ich weiß wie. Bitte noch zweimal, drehen, bitte. Nochmal, bitte. Da kannst gar nicht rein, oh Gott. was du da warum folgst du mir? wird gucken, ob man hier rein kann. Deswegen, ja, <lacht> hier kommen wir kommen jetzt hier raus. <lacht> okay, wir sterben, aber nicht mal darunter fallen und um mal hier raus zu gehen. Okay. <lacht> ich hab's überlebt. nicht voll wir da oben hm. so man denn von alleine hochkommen keine Ahnung. Äh. aber wir sterben nicht für finde noch keine Herzen ich noch, ja ich habe ich habe nicht mehr so Irgendwann irgendwie wieder da hoch, warte mal. und dann kann man noch da hoch. So, gut. <lacht> perfekt. Aber hier ist nichts, nein. Nein, so. Negativ! ein Checkpoint. sehen, wie denn aus? Das ist gut, muss ich sagen. Wenn die zusammen ja, ne. Nichts. Okay, sollte man halt einfach holen können, wahrscheinlich. Ich glaube Ich glaube, so wäre das gewesen. glaube ich auch Im Vordergrund, ich weiß es nicht. Hm. Oh, okay. Nein, nicht schubsen, nicht schubsen, nicht schubsen, nicht schubsen, nee, nicht schubsen. Weg da weg. Ich schubse ich <lacht> da runter mit der Kamera. Diese verdammte Kamera! Wie kannst du es wagen? Also ja, eine, eine entspannte Musik, ja. Oh, ich sehe ein Geschenk. Das ist auch ja auf dem Schiff. Gut. Nein. Nein. Okay, wir sollten weitergehen. Ja. Yeah. Okay, hier muss was sein. Ach, was? Ach, was? Also, dann hätte halt ich mich. Wenn wir nach rechts gehen, da sind Sterne. Sag ich da. Oh, Gott! Aber also es fehlt noch eine Blume. Die kommt wahrscheinlich noch. Sehr sicher? Ich weiß ja nicht. Ich bin nämlich auch nicht. What the? What the? What the? What the? What the? Okay. Hi. Hi da? geht auch. Er sah gut. sogar aus, wie, so wie irgendwie so wegen. Das ist das. Der Rakete. Was ist passiert? Wenn wir die kaputt machen, dann kommen wir nicht mehr hier runter. Okay. Oh, nein. Oh jetzt hier noch ein Nein. Na! Der Lauf hätte ja nicht weitergehen können, ne? können nicht zurück. No. No. No. Nein. So. Dreck. Okay. Das es es war zu schön. Ja. <lacht> <lacht> Was macht der <denn> mal hier? <lacht> ich komme nicht in Smash Bros rein, deswegen bin ich jetzt hier. Und später so Tennis im Ton. <lacht> <lacht> gut dann war es auch für diesen Wald. Ja. Ja, da gehst du bald mit Tam Tam auf der Raumstation. Gut, bis dann und ciao. Bye, bye.